Endlich fertig mit dem Video. Was ist das denn? Schau dir mal das an, Mann. Miau. Miau. In der Tat. Willkommen zu Let's Play Super Mario 3D World. Ein so großartiges Nintendo Wii U. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass mein erstes Let's Play vielleicht ganz saßig war. Und damit sich das jetzt aber nicht nur. Wie ein Reloaded aus technischer Sicht anfühlt, habe ich mir gedacht, packe ich noch den Aber dazu. Ich bin der Aber und bin auch dabei. Klar, ich hätte jetzt auch nichts gegen eine 4K-Version irgendwann äh, in 2022 oder so. Äh, wann startet Let's Play XYZ? <lacht> mein PC ist mir da kaputt gegangen. Wow, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie scheiße, scheißegal mir das ist. <lacht> Ja, ja, ja, ja. Der Name liegt mir auf der Zunge, ey. PT-Beutel. Das war witzig. Ein Mario-Schalter? Ich glaube, den kann man nur mit Mario aktivieren. Leute, glaubt nicht, was mir heute passiert ist. Ich habe doch allen ernstes mein Zimmer abgefangen Nein, Spaß. Finde ich nicht witzig. Ich würde sagen, als Ausgleich packe ich heute mal eine lustige Geschichte aus. Für euch lustig. Für mich war sie alles andere als das. Mein PC ist mir da kaputt gegangen. Finde ich witzig. Hm, vielleicht wäre so ein Nintendo Switch Port mit 1080p, 60 Frames doch ganz geil. Mr. Nintendo. Geisterhäuser sind und bleiben knifflige Angelegenheit. Bubble. Lernen. Sprachen. Die könnt mir nix sagen. Diese Dinger da, die sind sowas von an Wiggler angelehnt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das weiß doch jeder, dass es. Und Wiggler heißt. Und nicht. Wiggler das hier ein Kinderspiel? Ich glaube nicht. Wenn es geht, äh, kaufe ich halt schon solche Produkte. Nicht. <lacht> wie es ausschaut, ist Luigi in Höchstform und regelt das hier wie ein Meister. Wir regeln dieses neue Spiel hier wie ein Schiedsrichter. What? Ich hatte noch Speed drauf! <lacht> der ist noch gerannt, der Spaten! Also mal so ein richtiger Dickschädel. Okay, was habe ich wieder genommen? Nein, dass ich noch nie was genommen habe, das wisst ihr ja. Bei der Lava-Textur muss ich als weltbekannt anerkannter und respektierter Lava-Kritiker allerdings sagen... Die <lacht> ...menge Money! Ich habe ich vorhin auch gesehen. <lacht> Wie ich den mit meinen Krallen vor mir wegschleuder. Da hab' ich... <lacht> Deutschland. Das Land der Dichter und Denker. Wer Super Mario Sunshine sehen will, der kann das in Bombenquali ...hier auf meinem Kanal vorfinden. Nach ja, Werbung ja. hat keiner gefragt. Joa, Bock auf ein Thema? Ist aber ein... Cringy-Thema, das sage ich jetzt schon mal. Und zwar war ich gestern wieder seit ungefähr drei Wochen in einem Restaurant mit einem goldenen M und wann immer ich mal Rinnen esse und mein Tablett abgebe, also dazu muss man wissen, ich gebe mein Tablett immer nur dann ab, wenn es geschmeckt hat und der Service gut war, weil wenn nicht, dann sehe ich das quasi so als Strafe, dass ich es halt nicht mache. Und äh, immer wenn ich es abgebe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in den anderen Fächern Liegen dann ja mal noch so halbe Burger rum, oder auch mal gut und gerne volle Chickenpackungen oder Pommes-Tüten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber ich komme dann immer ins Grübeln, wenn es noch ein bisschen warm ist. Scheiße, soll ich das jetzt nehmen und fressen oder nicht? Ich muss dann halt wirklich drüber nachdenken, ob ich das jetzt nehmen soll oder nicht. An diesem Tag, da war so eine kleine Pommes von einem Happy Meal. Wahrscheinlich hat es das Kind nicht aufgegessen. Und ich habe echt 30 Sekunden überlegt, weil ich hatte noch Hunger, aber hatte keinen Bock, den noch mehr Geld in den Rachen zu stecken. Soll ich es nehmen oder nicht? Ich habe es dann aber nicht gemacht. Ist wieder so ein Level, was eigentlich eher für Peach geeignet gewesen wäre. Aber hier die Umdrehböden... Vielleicht zu hart für eine Prinzessin. Außerdem braucht man dafür ein Gehirn, was Peach nicht unbedingt hat. Jetzt darf ich aber nicht mehr failen, weil ansonsten äh, habe ich mich irgendwie selbst gedist. <lacht> <lacht> es war so klar. Schon als ich am Anfang gesagt hatte, dass man ein Gehirn braucht, um hier zu bestehen, war mir klar. was da passiert was. was? Ist das erst hinter, erst hinter? Drama hat mal genug die letzte Zeit. Und ich bin tot. Was mich halt meistens ein bisschen triggert, ist, äh, die Charaktere bewegen sich alle so langsam. Hier hast du das Gefühl, die bewegen sich mit angezogener Handbremse fort. Ja. Ich, äh, nicht ohne. Was war das denn jetzt gerade? <lacht> aber das Level, das ist noch krasser. Ich... Hm? Lol. <lacht> Was? Ist das voll geladen? Es liegt zum Glück vor mir, aber ich glaube, das ist leer, ne? Klar, aber das Prinzip mit dem Soros finde ich halt cool. Klar, das hast du schon tausendmal gesehen, aber das finde ich schön. Aber ich sehe keinen einzigen Grünstein. das gibt es nicht. Ah, ah, ah, ah. Hier ist doch mit Sicherheit auch noch ein Pixel Luigi, aber den muss man wegbrennen. Also den Busch, <lacht> nicht den Pixel Luigi. Aber 100 Euro, dass da einer ist. <lacht> Hallo? Schwimm! Ja, das geht besser. So, Knackpunkt Nummer 1. Da denkst du, mit der Stampfattacke holst du noch ein bisschen Zeit raus. Und dann ist es sein Tod. Oh, ich mag deine Outfits, Peach. So hot. Seinen Tanuki-Anzug finde ich übrigens auch furchtbar. <lacht> Gerade als Katze nicht? Ja, ja, wahrscheinlich. Es brennt! Nintendo soll sein dreckiges Maul halten, was? In der neuen Welt. Okay. Hier? Stampfen? Tatsächlich. The fuck, Nintendo? Was ist denn das für ein Scheiß? Also zum einen macht es überhaupt keinen Sinn. Riesensitzung wird einberufen. Oder es brennt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum habe ich nochmal genau meinen Tanuki jetzt hergeschenkt? Ah, stimmt. Weil ich ein Vollidiot bin. Oh, war das nicht so, dass es vielleicht sogar gar keinen Checkpoint in dem Level gab? Ah doch, hier ist sie. Sag nie wieder, dass es gut läuft! Karma existiert wirklich. Ja, scheiß drauf. Ich glaube, diesmal hat er so, so braun. Diesmal hat er so ein, so ein grün. Rot. Nein! Gott, das ist blau, du Vollidiot. Kannst du keine Farben? Heute mal mit fliegendem Start. Oh, cooles Leveldesign. Gefällt mir jetzt schon. Warnung. Die nachfolgende Szene könnte spoilern. Oh, das war das! nicht das Ende! Oh no! Was willst du noch, man? Oh. Er schnappt sich einfach alle! Und steckt sie in ein großes Glas! Wie Was ist falsch mit den Leuten? Ein halbes, ich glaube in Welt 5. Und da haben wir schon den ersten Stern verpasst, ja moin. Dann okay der war easy. What the fuck? Was war das denn bitte? MEINE Fresse! Obwohl ich da gerade auf den Scheiß zugeschaut habe. Das Level ist doch nicht schwer! Und was war's jetzt? Das war's! Das war eigentlich kack einfach! Süßes Räderwerk. Ach nee. Spielt er jetzt den Mann mit den Süßigkeiten? Ich fange die Vogelstunde auf der Maininsel. Ach nee. Also, bis auf Toad sind wir aber hoffentlich alle erwachsen und fallen auf den Trick nicht mehr rein. Wait a minute. Warum bist du so ein elendiger Bastard? ultra deluxe Hardcore versionen Nein, das weiß doch jeder, dass es Deluxe heißt und nicht Deluxe- -Trick. Du musst darauf die offiziellen Fachbegriffe hören. Es mmh. hat auch Vorteile, Single zu sein. Freu dich doch! Ich muss noch einen Gegentreffer hier nehmen. Ah ne, Glück Bye, er ist weggezogen. Luigi, schaffst du das? <lacht> Was machst du? <lacht> Luigi, stell dich nicht so an! Dass das noch geklappt hat? weil <lacht> gegen Ende nochmal hier. Was? Bist du schon fast runtergefahren? Also, jetzt wollte ich mich aber wirklich zum Narren halten, ne? Das kann nicht wahr sein! Das ist auch physikalisch nicht möglich. Die war noch nicht mal in der Nähe von dieser Plattform und wird einfach durchgedrückt. Das geht nicht! Das geht nicht! Das ist jetzt der fünfte Versuch! Der fünfte Versuch! Mach ich's halt jetzt ultra früh. Ja. Schande. Eine absolute Schande. Ich weiß nur, dass wir jetzt wirklich eine Leistungssteigerung brauchen, weil das zweite Level in Weltstern, es zählt fast schon zu den schwierigsten des Spiels. Let's go! Go, go, go, go! Ja, und da ist auch schon der erste Fail, weil ich dachte, man kann da drüber rennen. Kann man aber nicht. Und wir kommen nur mit Hilfe dieses Blocks an den Stern ran. Ich muss verhindern, dass er das den Block zerstört. Geh doch, geh doch da hoch, Mario, du... Gottverdammter Lappen! Kann ich noch irgendwie anders an den Kack rankommen? Das sind die ersten 10% des Levels, ne? Also nur so. Aber ich muss auf jeden Fall irgendwie eine Passage hier überleben. Ich den fucking Controller, aber die Kameraansicht ist auch bullshit! Rosalina erwartet uns! Aber was sie machen, also sie und Mario, das erfahren wir nicht, wir können es uns allerdings denken. Aber erstmal besorgen wir uns eine Katze, denn ohne kommen wir nicht an den Drecksstempel ran. Klar bin ich jetzt salty, dass das so penetriert. Kann mir bitte jemanden fucking Desperados reichen? Ich kündige. Aber ich glaube sogar, dass ich im original Für einen Part die ersten zwei Level gebraucht habe Mach, Das war kein deutsch, ne? Kann man so sagen, ne? Ach nö! Es ist, es ist leer! Zu realt. Kann man nicht anders sagen Es Ist das ein geiler Tag heute. Macht das kaputt hier! dass ich mir zum einen nicht den Weg wegspringe, mit, auf, auf dem ich zurücklaufen muss und zum anderen, ich sag's noch. Hier rüber, das Knöpfchen drücken. <lacht> Kann die sich nicht mal für einen Playboy ausziehen? <lacht> Warte, brauche ich das Gamepad wieder dafür? Na klar. <lacht> Aber, big surprise, this shit is here and it's full. Ja, okay, das ist zu 10% geladen, also Jetzt müsste noch ein Level kommen und das finde ich witzig. Mega. Aber heute gelingt einiges, das finde ich schön. Aber Luigi beginnt relativ... Aber gut, Kritiker würden jetzt sagen, in Donkey Kong 64 hast du ja auch keine Probleme damit. Oh, das waren jetzt nur Münzen? Was? Ich brauche das Gamepad? Ich brauche das Gamepad, um da hochzukommen? Das Gamepad ist leer, Bruder. Was soll der Scheiß? What? Man kommt da nur hoch, wenn man das Mikrofon des Gamepads benutzt. Ich war gerade dabei, mir einen Tee zu machen. Man hört vielleicht die Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Und ich muss jetzt erstmal das Gamepad aufladen, sonst kommen wir an den Stern nicht ran. By the way, ich nutze die Zeit und säuber ein bisschen meinen Stuhl, wenn es recht ist, ne? Bei so einem Titel kann man sich doch nur freuen. Was ich auch sehr gerne mache, ist das hier. Ich lutsch das sehr gerne. Und dann spürst du einfach so richtig das krasse Aroma. Das ist heute schon wieder ein Part, der ist ähm... Speziell. Und... Oha, jetzt brauchen wir so wirklich Lune. Spannend, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, also ich kann es nicht überspielen, ich bin sehr geknickt. <lacht> Whoa, what the fuck? <lacht> Bam! Tschüss, ich gehe heulen.